I'm man. In New York vom Sting, arrangiert vom äh, Roland Smith und im der äh, Karin Kurz. Ich habe mich auch schon mal in der rick, Wir sind in die Stadt gefahren, wir haben uns da nochmal umgesehen, wir haben den Großherzog, die künftige Familie beobachtet, wie sie eine Gedenktafel enthüllt und eingeweiht haben, am Hauptbahnhof, hm. jawohl, bezüglich Deportation der Juden. Halt da in der das war da, da, wo du am Klavier gesessen bist. Und dann sind wir zurückgelaufen und haben noch schön Eika getrunken. den Pale Ale. Was machen wir hier? Jetzt sind wir am Flughafen, haben uns nochmal gestärkt und werden jetzt dann langsam aufbrechen, Sicherheitskontrolle hinter uns bringen und einsteigen. Aufstehen, Frühstück, Bus fahren, Stadtbummel, Kaffee trinken, Flughafen, Abflug, Adios. Für mich war so, dass ich lieber wieder zurückgefahren wäre nochmal noch mal in acht Etappen, als wie mit den scheiß Flugzeug zu fliegen. <lacht> <lacht> voll drauf, voll, voll, Power. Hat dir gut gefallen? Sehr gut, gefallen alles, wunderbar. Die zwei Tage waren aber klasse. Das war ein Abspann, wie es sein sollte. Das Frühstück am Senninger Berg am Sonntag war hervorragend. Die Gratis-Busfahrt in die City von Luxemburg und auch das Konzert auf dem Place de la Ville war hervorragend, hat mir gut gefallen. Und dann auch der Empfang am Bahnhof mit der königlichen Familie oder herzoglichen persönlich. Familie persönlich, das war schon ein Highlight hier als Abschluss hier von Luxemburg. Ja. Ich danke vielmals. Nur 34 und äh, beim Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko steht es immer noch 0 Ich habe gehört, dass wir hier an Bord einige über Berlin hinaus bekannte Radsportler haben und die werden wir jetzt einfach mal kurz interviewen. So verehrte Zuschauer, wir haben jetzt hier einen dieser bekannten Radsportler, das ist Heinz Knechtel. und meine erste Frage an Herrn Knechtel: Herr Knechtel, wie sind Sie denn eigentlich von äh, Berlin nach Luxemburg gekommen? Mit dem Fahrrad in sechs Etappen, mit einem Ruhetag, Gesamtkilometer 800 und mit kleinen Pausen dazwischen. Ein Regentag, ansonsten Sonnenschein und Wolken verhangen. Ach Gott, ja. Da waren Sie also sieben Tage unterwegs. Wir waren sieben Tage unterwegs, ist von früh bis spät. Ja. An der Mosel lang, am Rhein entlang, oder Rhein? Na egal, aber an der Mosel auf jeden Fall. Und in Luxemburg wurden wir von dem hiesigen Radsportverband verbrannt verein herzlichst empfangen mit Blaskapelle und abends noch Theaterbesuch und Frauentausch. Äh, gut wir mal also die wir mal weiter bei der Wahrheit äh, Esperalda die war ganz lieb schwarzhaarig gut. schöne schwarze Augen gut, hervorragend und das danach gibt es eine Tüte vom Fritz. Dabei. okay ja. das Thema werden wir später noch mal erörtern Nochmal zum Radsport zurück, zu Ihrer Linken sitzt. Herr habe ich habe Mein äh, äh, Vereinskamerad hätte ich bei gesagt, mein dicker Kumpel, ja. der auch mitgefahren ist, der ist natürlich immer vorne weggefahren. Ja. Der hat auch ein Rad, was etwas leichter ist als meins. Ja. Die Trinkflaschen waren immer voll. Aha. Ich habe immer mit leere Flaschen da rumgefahren, Flasche leer, wie man so schön Aber es ging relativ ganz gut jetzt. Aber okay. bei Regen ist er vor mir gefahren. Hat habe den Trick erst berufen und ich habe ja nicht mehr abgekriegt. Alles klar. Äh, dann erstmal soweit vielen Dank, Herr Knechtel. Wir kommen ja? dann später auf diese Sache noch mal zurück. Aber erstmal wir Berlin-Schönefeld gelandet sind. Ja. Aber gerne, gerne geschehen. Ich danke auch für das Interview. Vielen Dank. So, meine verehrten Zuschauer, hier ist wieder Radsport TV und am Mikrofon äh, Rudi Lenkerband. <lacht> auch bekannt unter dem Spitznamen Rudi. Äh, Neben mir sitzt äh, Otto Steinführ. Das ist die in äh, Berlin und darüber hinaus bekannte äh, Radsportlerin, die auch bekannt ist unter dem Spitznamen Otti die Schnelle. Äh, wir wenden uns hier zu und fragen Sie als erstes, Frau Steinführ, wie sind Sie denn äh, von Berlin nach Luxemburg gekommen? Mit dem Rennrad. Mit dem Rennrad? Ja, in sechs Etappen sechs Tagen ja. plus einen Ruhetag. Aha, und wie viele Kilometer sind Sie gefahren ungefähr? Ja, fast 800. Oh, das ist ja viel. Ja. Wie viele Höhenmeter waren dann dabei? Ähm, ich glaube über 6000. Ja, interessant. Mhm. Ja. Wer, hat, wer hat Sie dann begleitet? Äh, naja, es waren hier äh, zwei Kollegen vom Radsportverein äh, Mariendorf dabei, zwei von Berliner Wehr und äh, ja, wir hatten zwei Idunen. Und da war noch jemand von TSV dabei, Tempelhof, ne? Äh, ja, so, Tempelhof, die, Mariendorf. Die mal eben, ja. ja. Genau, okay. So, und jetzt befinden Sie sich im Flug von äh, Luxemburg nach Berlin. Äh, ja, leichte Turbulenzen, weil es durch die Wolken geht. Die Wol äh, wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, also die Fahrt war natürlich schon anstrengend, aber interessant. Und äh, ich bin natürlich stolz, dass ich diese Strecke und diese Herausforderung gemeistert habe. Also, okay, was machen Sie als erstes, wenn Sie in Berlin landen? Ähm, ja mich freuen und zu Hause äh, wahrscheinlich manöverschluck geben. Manöverschluck ist immer gut äh, ist da jemand der Ihnen was zu essen zubereitet ja wer, äh, wer ist das der Sohn meines Mannes Ach, wird uns ein wunderbares Abendessen ja das ist ja essen. toll ja dann viel Spaß danke